Hey, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Adi, Ja, Hier heißen euch willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Im letzten Part haben wir äh, die na, Spukhaus Haus, Ja, haben wir ein Spukhaus gemacht. Und um, diese... Ja, Mann. <lacht> springen, keine Ahnung, was Irgendwas. Guck mal, eine neue Level. Dino-Randale. Randale. Lass da reingehen. Ja, lass uns Randale machen. Wir sind doch Dinos. Ja, wir machen jetzt Randale unter. Da muss man mal drüber nachdenken. Ja. Vielleicht sind wir ja die, die ja machen, ja. Was? Äh, was machst du da? <lacht> äh, okay. Oh. Oh. Alles klar. Ich gehe. Okay. Oh. Ah. Das ist eine coole Idee. Ey. Ja. Ah, oh. mach mir Schaden? Was? Okay. Ich das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh. Hallo, oh. du Was okay. ah. äh? Nein. Nein. Äh, ja. Geh mal einfach weiter. Lass mich da auch noch. Äh. Äh? Aua. Äh, äh, Aua. <lacht> <lacht> wir schon. Ja, sagen. Äh. Ich habe ein Geschenk getroffen. Den nee, kannst du nicht töten. Mhm. Lauft! Dann mal jemand töten, Was ist? das? Oder gib mir noch mal selbst einen, selbst einen Schädel. Rote Blume. Mein Gott, ey. geht der so schnell, ey? Loser weg, du. Ja. meine Fresse. Warum geht er so schnell mit den Blumen? Das ist ein Schädel. Oh. Oh. Oh. Das oh. Ah, kommt noch einer. Oh. Nee, kann man nicht tun. Oh. Oh. Oh. Oh. Ganz oh, so. Oh. Oh, ich will gleich weggehen. Uh, uh. Uh, uh. Oh. oh. Ah, geh weg. <lacht> Die Blume schon. Uh, uh. Hast du Angst vor mir? Ja, was mir schaden damit? Mut, doch, ich habe Angst. Ah! Von hinten an. Au! Okay, das hat mir jetzt auch Schaden gemacht. Ah, ja, eine Bombe. Nee, das hat er auch. Entschuldigung. Oh Nee, kaputt Ich Mäh. ich Mäh. Kaput. Ah. Junge kaputt. Ich mache Ich hab nochmal kurz. Ja, äh. Aber Strategie. und so. Oder? Ja. Strategie. Ja, Füllen uns zum Sieg. Ja. Ah. Oh. <lacht> ne? <lacht> es ist wie so zwei Leute, die sich die Straße überqueren und beide laufen sich die ganze Zeit in die Quere. <lacht> ja. Komme nicht durch? Warte, mach dir einen Weg, frei. Hm. Oh, oh, oh. ja. Was? Das ist schon das Ziel? Ja, wir aber wir nicht alles gefunden. Zurückgehen. Ah, okay. Was auch mit dem Ding? Macht gerade Nein, das habe ich schon festgestellt. Ja, okay, das Wasser sieht aber auch echt nicht gesund aus. aus, aus. Nämlich naiv, aber ich glaube, es sieht wirklich nicht gesund aus. Nee. Nee. Nee. Nein! Noch. Hm. Wie kann man das auf mich fixieren? Ja. ja, immer noch. Ich kann auch nicht richtig springen. Ja, kann ich nicht irgendwie aussteigen? Ich versuch's noch so verdammt. Ne, ich glaube ich kann nicht aufsteigen. Also da fehlt es aber echt nur ganz schön viel. Oh äh, ist ja relativ schnelles Level. Ach, ja nur einfach. Dann würde ich auch mal sagen, machen wir gleich nochmal. Dann darfst du den Schädel mal tragen. Na, aber nicht in diesem Ort, ne? ah nee. oh, mein Gott! Aber nicht mehr in diesem Ort, ne? Nee. Ja, der Part ist einfach nur oh. ein <lacht> entschuldigung. Okay. Den das jetzt ab jetzt gemacht? Ja, ja, das ist auch Baby. Bowser los, was Automat. Kommst du auf, fürs holen? Nein, wir haben nicht genug. Ja, wir sollten mal bei 1500 jetzt vorbeischauen. Ich habe so ein Gefühl. Skelettosaurus. Oh, oh Gott. Gott, ich sehe schon, was das ist. <lacht> ich auch. Das erinnert mich irgendwie an das yep. eine Level. Audrey. Ja. Audrey ist Rache. Ja. Gestorben, jetzt wieder gekommen. Ja. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache lass uns nach Hause gehen. Okay. Ja. Holy shit! Wenn eine gute Stute rennen. Ich sag mal, geht halt noch. Ja. Geh weg! leite weg von dem heranstehenden. Ah. Oh mein Gott! Ah. Oh mein Gott. Oh, da ist right. Audrey. Das ist eine Piranha-Pflanze. Oh. Ist nicht Audrey. Schenke mit Dauer. Nein. Nein. Nein. Oh. Yeah, Nein. Oh hey, wir können ihn aufhalten. Das ist doch schmal. Oh oh. Alter. Ich glaube, der Typ ist völlig unentspannt. Ja. Das ist besser als von ihm getroffen zu werden. Aber oh, besser! Nein. Nein. Nein. Nein. Uh, komm, wir benutzen jetzt Joseph's geheime Technik. Ja. Oh Gott, jetzt oh, oh wird er ja auch noch schneller. Er benutzt diese Technik. Da bist du. Da bricht es mehr. renn weg. Ah, ich habe nur noch eine. So wir haben, wir haben zwanzig Münzen. Alle Blumen. <lacht> lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. <lacht> Was ein Idiot. Merken gegen die Klasse. <lacht> so. Na naja. Es hätte doch so heute schlimmer sein können. Ja, irgendwie schon. Aber hey, wir haben alle Blumen und alle Münzen gefunden. Habe alle <lacht> Respekt. Ja. Aber du warst aber nah dran. Ja, ich war nah dran, tatsächlich. Okay. Ich, wenn ich nicht so doof getroffen worden bin, hätte ich jetzt sogar geschafft. Du warst Dran. Boah. Snap, ey. Ja genau okay. okay. ja ich habe es selber gespielt wie hat euch die New wüste gefallen habt ihr eine schöne zeit nein, nein. <lacht> ich hätte <ich> <lacht> gehofft man könnte mich vielleicht etwas besorgen ich bin gefallen ist ein sonnenschirm auf der rückseite des dino levels mit der wüsten -Oase war sowas gut gegen hitze einfach mit einem Ei werfen. Ja, gehen wir mal. Das war äh, Welchen Level wäre es denn? Es wäre in dem hier. Dino Randale. Ja. Zum Höhenhochland. Hm. Hm. Wenn wir hier weitergehen, kommen wir nach dahin und danach würden wir auch ins Ninja Land kommen. Ja, wir ja, hm. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Höhenhochland. Wir sind sogar 10 das ist bitte. Ja. Das eigentlich nur ein, ein, ein Zoll zahlen? Aber das ist unser Land. Ja. jetzt mir auf einmal besser. Über diese verdammten Zoll Zolltypen, ey. Ja, Höhenhochland. Lass sie kommen. lassen uns loslegen. Ding, ding. Match. Flughöhen Match, Oh, direkt ja. Match-Level. Okay. Ich mache 100. Ja, was machen wir jetzt? Die schnappen wir uns. Ja. Wir müssen ja erstmal sehen, was wir machen müssen. Was müssen wir denn machen? Zerplatze die Ballons und gibt nebenbei den Scheigeis richtig ruhig auch ordentlich eine mit. Steige, siehst du auch stehst Gott. du auf dem auf dem, dem Punkt der Maschine, sinkt sie. Uh, stehst du auf dem Eck, steigt sie. Oh Gott. Oh Gott, ey. Das ist viel zu viel Multitasking, Ja, Schon. Hm, okay. ah. Äh, sollten wir nicht auch Münzen sammeln? Ja, äh, wie? Es ist für mich irgendwie schon kompliziert, kompliziert genug, ich ehrlich bin. <lacht> <lacht> da war ja, was? Oh Oh Gott! Oh Gott. Feindlicher Hinterhalt, das ist doch geschenkt Nice. Wir werden angegriffen. Alle Mann an die Kanonen. Ich habe keine Eier mehr. Nein, da wäre irgendwie so besser. Ich glaube auch. Du kannst der eine lenken, der andere feuern. Ja, ja ich habe Ah! sind auf die Münzen! Also. 20 kerzen aber ist die zweite blume es gibt nur zwei blumen Ach ja stimmt hey, wir haben es geschafft 20, das schon mal Ganz ja. ne? geschafft. Aber wir 40. Okay. Ja, 40. Nee, waren 40. 40, 45 40. 40. jetzt haben zwei gefehlt. Okay, irgendwann. Aufs ja, um, um, aufs oder mal daraus machen wir Backtracking. Part. Ah, muss ja auch mal sein. Eine Level ja gut, machen wir Magmarathon. <lacht> oh Gott, nein! Das sieht schon nein. wie die absolute Hölle aus. Ja, und vor allen Dingen das mit diesem Kackkund, der bestimmt in Lava schwimmen kann. Ja, wieso kann er das überhaupt? Erkläre es mir. Das mit Feuerfest. Okay. Okay. Da bin ich. Äh. Ah, oh, oh, oh, oh, oh, ich Stego. ein oh, oh, oh, oh, Stego. Ich <lacht> eigentlich in den anderen Stego stoßen. Ha. Oh Gott. Oh, nee. ah. <lacht> Warum kommen solche... Typ nur mit aus dem Nichts und es gerade nicht erwartet. Geh weg. Ich wollte sterben, damit er auch Eier ja. Ich bestimmt. schlecht. ich habe nur mal strategisch sterben. Ja, wer eigentlich gerne kämpfen kann. Ich <laughs> <laughs> <laughs> ja, das, ist so aus. Ja. das Ei. Kann ich schon noch nein. Also das war zwei? zwei? ja, ja, 2, oh, Und Da. die Legende. sind wir irgendwie die einzigen Menschen, die ihn hassen. Ja. Alle also, anderen sind wirklich voll Hallo, ja. deswegen. Ich kann mir jetzt sagen, zu hassen. Ja, nie was falsch mit dem Hund runter. Ich will, aber der springt. Ja, warte. Nein, warte. auch im Original schon. Äh, ja. Im englischen sein kann ich ihn auch schon. Ich will wenn ich auf einmal Oh Gott, sind dabei, okay. so sicher. Ja, hier läuft es okay. oh, So, viel los? Oh. Komm, wir holen Nein! Dieser verkackte Hund! Das lag, verdammt. Nein. Das andere nur einen. Ja. Ah, Vergesse mal, wenn Eiern auf. Au, Uh, verdammt. Mach <Mama, Feuer. lacht> ja, Nein, hat nicht gereicht? Ich glaube nicht. Verdammt. Alles deine schon Hund. Nein, aufspringst du. Wo bin ich? Da. Oh Aber <lacht> oh eine Scheiße. <lacht> ja. Nein. Und eine Blume. Ja, weil wir die Münzen nicht bekommen haben. Ja. Ja, da, ja, Komm, wir kaufen uns was, um uns aufzuheitern. Wir können so nichts kaufen. Nein. Wir müssen halt noch machen. Aber nicht mehr diesen. Warte, wir können doch ins Dino-Land gehen. Ja. Irgendwas du. wollen weiß. Ja. Wir holen uns was, damit, damit es uns besser geht. Ja. Äh. Genau. Ja. ja. ganz richtig. Das machen wir so alles, holen. Ja. Nimmt mein Geld! Ist doch nicht schön. Ja. Ja, Ziegel. Salda-Soße. Ai, ai, ai, Rote Eimer. Grüne Schokolade. Die ist grün. Die Ton liegt auch grün. Ske Skeletosaurus-Schädel. Kamel. Planierraupe. Gallertosaurus. Antike Steinskulptur. Und? Kaktus. Kaktus. Kaktus. Das heißt Kaktin. Ich mein Und auch dich. Kaktus. Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Cool. Ja, dann geht's im nächsten Part weiter mit uh, denn Was? Ja hier mit dem Windwärtsweg. Also no. dann bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao. Bye bye.